Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder in Rizzo und heute gibt es wieder ein Türchen vom Adventskalender was wir für euch öffnen und da bin ich beim Patrick bei Edeka Müller in Wilstro. Schaut mal was er für euch schönes bereitgestellt hat. Ja hallo ihr Lieben, ähm, heute wollen wir uns natürlich auch gerne beteiligen an dem Gewinnspiel von Rizzo, das Adventskalender. Wir haben jetzt ganz neu bei uns eingetroffen den Wilstroffer Tritchen, haben wir genannt nach unserem Markt, nach unserem Ort. Wurde hergestellt von der Radebeuler Destillerie in Radebeul, ist ganz frisch eingetroffen. Macht super was her als Geschenk und diese Flasche ist im Adventskalender zu gewinnen. Also weiß teilen, posten, liken. Und die Flasche darf dann natürlich gerne bei uns vor Ort abgeholt werden. Perfekt. Viel Spaß. Patrick, hab vielen lieben Dank, Patrick, und schöne Weihnachten für euch euch. Ne? Danke, bis dann. Ciao.